Herzlich Willkommen bei diesem Videotutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, welche Möglichkeiten bietet mir Online-Marketing und was kostet das Ganze überhaupt? Qualitatives Kundenwachstum mit System, der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Mein Name ist Christian Seigwasser und ich möchte dir heute einmal einen Überblick darüber geben, was bietet dir alles an Möglichkeiten oder was bietet uns das Online-Marketing alles an Chancen und an Möglichkeiten und was muss ich überhaupt an Kosten, an Budget dafür einplanen? Schauen wir uns das doch einfach mal im Detail an. Der größte Anbieter im, Run, äh, im Netz für Social Media Marketing ist nimm Google, Facebook. Ich bevorzuge Facebook vor Google, weil Facebook einfach noch zielorientierter ist, noch zielgerichteter seine Gruppe, Zielgruppe erreicht. Du dort ganz definitiv und ganz definiert deine Zielgruppe erreichen kannst, noch weniger Streuverluste hast als bei Google. Aber im Grunde muss jeder selber wissen, was er dort am besten als Kanal findet. Die Zeiten, dass Facebook für junge Teenies ist, die ist schon lange vorbei. Die größte Zielgruppe bei Facebook liegt zwischen 35, 55 bis 60. Und das ist bei den meisten meiner Kunden und bei meinen Kunden auch genau die passende Wunschzielgruppe. Vor allen Dingen auch die Zielgruppe, die schon ein gewisses, über ein gewisses Vermögen verfügt. denn die befinden sich dort, die teilen dort ihre Urlaubserlebnisse, die teilen dort ihre Erfahrungen, ihren Lifestyle und so weiter. Zweiter Social-Media-Kanal im Rahmen des online Marketings ist Instagram. Instagram gehört mittlerweile ebenfalls zu Facebook dazu und ist im Grunde nach Facebook der zweitgrößte Social-Media-Kanal. Ja, Instagram hat allerdings so seine eigenen Gesetze. Dort geht es eher so ein bisschen mehr um die Optik, um die Ästhetik. Bei Facebook ist man so ein bisschen mehr auf der Couch bei dem Kunden zu Hause und Instagram ist eher so ein bisschen das Schicke. Das heißt also, wenn du allerdings Produkte oder Dienstleistungen hast, die auch einen gewissen Anspruch haben an Design, eine gewisse Ästhetik und so weiter, dann ist Instagram eventuell eine gelungenere Plattform als vielleicht sogar Facebook, weil man dort schon fast wieder in dieser Riesenmasse von über 29 Millionen Nutzern untergehen könnte. Und 29 Millionen Nutzer ist nicht unerheblich. Das ist fast jeder zweite Deutsche, der lesen, sprechen, schreiben kann. Das ist erheblich. Dann der dritte Kanal ist Twitter. Twitter auch von sehr, sehr vielen Promis am liebsten benutzt. Ich bin nicht ganz so der Fan persönlich von Twitter. Allerdings ist Twitter sehr, sehr einfach, oft mit anderen Kanälen verbindbar. Das heißt, du twitterst etwas und verbindest es direkt mit deinem Instagram, Facebook Account oder sogar auf Xing und so weiter. Und es läuft automatisch einfach mit, ohne dass es was kostet, ohne dass es mehr Aufwand macht. Daher kann Twitter für viele manchmal interessant sein viertens der newcomer momentan einer der angesagtesten newcomer momentan immer noch ist snapchat. Snapchat bevorzugt allerdings eher die junge zielgruppe bis 24 25 kann man so sagen. zieht sich allerdings momentan auch wieder ins höhere alter genauso wie bei facebook haben jung angefangen mit der teenie zielgruppe und es zieht sich Stück für Stück immer weiter hoch. Snapchat ist ein bisschen kurzweiliger. Das sind diese Videos, die nur 24 Stunden verfügbar sind und danach verschwinden sie wieder aus dem Netz, was seine Vor- aber auch seine Nachteile hat. Heißt, der Anspruch ist nicht so hoch. Instagram ist der Anspruch an die Bilder, an das veröffentlichte Material sehr hoch. Auch bei Facebook muss man mittlerweile sehr hochqualitativen Content bieten, damit dort auch noch ein Interesse entsteht. Bei Snapchat geht das ein bisschen leichter. Weil es ist sowieso nur 24 Stunden da und da ist allen Menschen bewusst, dass das nicht hochqualifiziertes, produziertes Material ist. Sondern das ist das klassische Selfie-Video, was wir einfach schnell aufnehmen können. Und das lieben die Kunden, das lieben die Interessenten, die dort deinen Kanal verfolgen. Wie gesagt, hat seine Vor- und Nachteile relativ schnell und easy zu pflegen. Dafür muss es allerdings auch dauerhaft bespielt werden. Fünftens. Einer der allergrößten Global Player neben der klassischen Google Suchmaschine ist YouTube. YouTube ist sowieso die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und YouTube ist ein richtiger Verkaufsschlager geworden für Unternehmer. Denn YouTube, das was wir hier gerade machen, ist ja ebenfalls ein YouTube Video. Bei YouTube kannst du wunderbar, dein ganzes Unternehmen, deine Dienstleistung, deine Produkte, alles kannst du erklären. Schaffe Tutorials, das heißt also Hilfsvideos. Lade deine Menschen ein, die Menschen, die du als Kunden gewinnen möchtest, mehr von dir zu erfahren. Gib ihnen Nutzen und vieles, vieles mehr. Es gibt ganze Unternehmen, die nur auf YouTube gestartet sind, also als YouTube-Kanal gestartet sind und ich meine jetzt nicht die YouTuber, die mit den Werbeanzeigen Geld verdienen, sondern ich meine Unternehmen wie zum Beispiel ARS Audio, was natürlich vorher schon bestand, aber YouTube erst der richtige Booster war. ARS Audio ist ein Beispiel, der baut zum Beispiel äh, ja, ähm, Radios für Autos ein und so weiter. Ich habe das Klassische, aber viele bevorzugen einfach ein selbst eingebautes Radio und ja, Das ist nicht mehr leicht. Wo fange ich denn an? Wo baue ich denn das Radio aus, wenn ich das austauschen möchte? Dazu hat er Videos gebracht. Dann verweist er natürlich auf die passenden Einbausätze, auf den Service drumherum. Der ist gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ich habe letztens einen Vortrag von ihm gesehen. Der verdoppelt fast ständig. Es ist unglaublich, wie diese Firma wächst. Und er sagt ganz offen, nur auf YouTube zurückzuführen. Sechstens, natürlich darf nicht fehlen, ist Google im Online-Marketing-Mix auch immer noch einer der wichtigsten Zugpferde. Du kannst dort einmal Google AdWords Anzeigen schalten. Du kannst natürlich auch per Suchmaschinenoptimierung organisch bei Google oben gerankt sein. Das ist sowieso das Sinnvollste, was man immer erstmal als Basis machen sollte. Neben den anderen Aktivitäten solltest du immer irgendwo dafür sorgen, dass deine Website, im Medialfase eine Landingpage, relativ oben für die passende Zielgruppe, für die passenden Keywords, also Suchbegriffe gerankt ist. Ich bin allerdings nicht der Verfechter davon, der sagt, alles auf Google konzentrieren und sonst nichts mehr. Aus meiner Sicht macht es der Mix der verschiedenen Sachen aus. Und daher kommen wir schon zu weiteren. Weitere Kanäle solltest du nicht vernachlässigen. Ich habe zum Beispiel bei mir im Portfolio noch Xing als sehr, sehr wichtigen Kanal. Ist einer meiner Hauptkanäle zur Neukundengewinnung, aber auch zur Stammkundenpflege. Dann gibt es noch LinkedIn. Es gibt so viel mehr. Es gibt auch, ich habe eine Kundin zum Beispiel, die hat eine Schauspielschule. Da ist Musical.ly, was den meisten vielleicht nicht sagt, aber einer der Top-Kanäle, weil dort einfach kleine Musikvideos eingestellt werden können. Und natürlich für eine schule perfekt. Ich gebe dir folgenden Tipp. Schau einfach mal und suche mal, welcher von diesen fast mittlerweile bald 100.000 verschiedenen Online Marketing Kanälen passt zu dir. Welchen kannst du dort finden? Es gibt ja noch viel viel mehr. Es gibt Affiliate Marketing, Influencer Marketing und so weiter und so fort. Das passt nicht alles hier in dieses Video. Hier wollte ich dir erstmal einen Überblick der wichtigsten Hauptplattformen im Social Network sowie beim Suchmaschinenbereich geben. Und wenn du mehr Informationen möchtest und mehr Interesse daran hast, klick am besten einfach mal gleich nachher auf den Link unter dieses Videos. Lade dir jetzt gleich das Handout gratis von www.kundenwachstum.de herunter. Oder schau doch einfach mal, wo du einfach noch mehr Videos im Netz oder aber auch auf meinem Kanal findest. Denn wenn du meinen Kanal abonnierst, dann bekommst du ganz viel weiteres Wissen rund um Online, aber auch um Offline-Marketing. Das Ganze ist allerdings nicht ganz umsonst. Viele sagen zwar, Social Media Marketing, Online-Marketing ist grundsätzlich erstmal gratis. Ist es nicht ganz, denn wir sind ja Unternehmer und Unternehmer haben immer einen Wert, den sie irgendwo bezahlt bekommen müssen. Und zwar ist das vor allen Dingen die Zeit. Die Zeit ist eines der wichtigsten Güter, die ich als Unternehmer habe und die ist begrenzt. Selbst wenn ich schon ein bisschen mehr arbeite als der klassische Arbeitnehmer, ist irgendwo bei 200, 250 Stunden im Monat Schluss. Im Medialfall sogar weniger. Und daher solltest du auch immer einrechnen, was koste ich denn als Unternehmer? Und diese, wenn ich diese Zeit in Social Media investiere, dann ist das natürlich irgendwo ein Kostenapparat, was deine Firma auch Geld kostet. Zweitens, Bilder und Videos. Bilder sind nicht umsonst. Wenn du natürlich selber Bilder schießt mit einer Kamera und so weiter, dann kannst du die frei verwenden. Aber oft nutzen wir Fotografen. Oder aber wir nutzen vielleicht auch Internetplattformen wie photolia.com oder andere Bildplattformen, Stockfoto, Stockfoto und so weiter, wo wir Videos und Fotos downloaden gegen Gebühr. Auch wenn die Gebühr sehr gering ist, teilweise kannst du dort Bilder für 30, 60, 90 Cent downloaden, trotzdem ist es Geld. Und aus meiner Sicht sollte es mit eingeplant werden. Drittens der Content. Es wird nur lebendig, wenn ein gewisser Inhalt da ist, sinnvoller Text, nutzenbringender Text oder auch weiterführende Inhalte, die mir einfach riesen Vorteil bieten als Kunde. Auch das ist nicht ganz umsonst. Es ist nachhaltig. Ich bin ein Verfechter des Content-Marketings, weil es ein sehr nachhaltiges Marketing ist. Aber die Content-Erstellung ist nicht gratis, denn wir brauchen auch dafür Zeit. Oder aber wir kaufen uns den Content sogar von Textern und so weiter ein. Das ist manchmal auch leichter, als man denkt. Ich nutze selber für gewisse Themen Texter, wo ich Content zukaufe, und das ist oft günstiger, als wenn ich meine eigene Zeit selbst als Kleinunternehmer einsetze. Und viertens das Sponsoren. Es kann sein, dass du andere Menschen brauchst, andere Affiliate-Geber. Das heißt also Menschen, die positiv auf deine Seite umleiten, dass du vielleicht aber auch gewisse Sachen unterstützt mit deiner Seite. Das heißt für Backlinks sorgst und so weiter und so fort. Auch das sind irgendwo alles Kosten, die du im Blick haben solltest. Da fließt wieder Zeit rein oder aber auch direkte Gebühren, die du dort einsetzt. Das sind alles Kosten, die irgendwo das Online-Marketing mit ausmacht. Deswegen ist das Online-Marketing nicht ganz umsonst, aber aus meiner Sicht trotzdem eines der günstigsten, attraktivsten Werbekanäle, die, die Zeit, also die wir als Unternehmer jemals hatten, die die Zeit geschaffen hat. Denn früher war das Offline-Marketing, wenn ich es ausschließlich betrachtet habe, sehr, sehr viel teuer. Und ich bin selber schon über 19 Jahre Unternehmer und ich kenne auch die Zeiten, wo ich nur Offline-Marketing machen musste oder durfte oder konnte, weil es gab keine anderen Möglichkeiten. Aus meiner Sicht ist der Mix das Perfekte. Und wie du den idealen Mix zwischen Online-Offline-Marketing herstellst und deinen eigenen Weg findest, das erfährst du übrigens auf meiner Seite www.kundenwachstum.de und in vielen anderen Videos hier auf diesem Kanal. Gerne lade ich dich auch einmal ein, selber mit dir zusammen eine persönliche Marketingstrategie zu erstellen. Dazu findest du ebenfalls auf der Seite kundenwachstum.de ein gratis Gutschein für ein persönliches Telecoaching, wo wir einfach mal per Telefon oder Skype in 30 40 Minuten mal über deine Marketingstrategie komplett unverbindlich und kostenfrei sprechen können. Ich gebe dir einen guten Tipp, Lade das einfach mal runter und vereinbar doch einfach mal ein Team mit mir oder einem aus meinem Team. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Wichtigste kurz zusammengefasst. Erstens, finde am besten einen passenden Kanal für dich. Das macht Sinn. Das heißt also, ein Kanal, der jetzt genau zu dir, zu deiner Zielgruppe, aber auch zu deiner Ausrichtung deines Unternehmens passt. Zweitens, schaffe einen Zeitplan. In welchem Zeitraum willst du was wie erreichen? Und überlass das nicht dem Zufall. Und drittens, mache dir einen Budgetplan. Nichts auf der Welt ist umsonst, denn auch die Zeit kostet Geld. Auch wenn Online-Marketing und Social Media Marketing aus meiner Sicht einer der effektivsten und günstigsten Marketingkanäle ist, vor allem wenn ich es im Mix mit klassischem Offline-Marketing zusammenbringe, ist es trotzdem irgendwo ein gewisser Kostenapparat, wenn ich als Unternehmer unterwegs bin. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei deinem Online-Marketing, bei deiner eigenen Strategie. Gehe sie, fange damit an und warte nicht darauf, bis es dein Wettbewerber tut. Denn dann könnte die Zeit vielleicht schon zu spät sein. Es ist eine der größten Geschenke, die wir jemals bekommen haben, immer Sachen Marketing, dass wir heute so schnell, so flexibel und so aktiv direkt mit unserer Zielgruppe interagieren können und mit ihr kommunizieren können. Nutze diese Chance. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei deinem Kundenwachstum mit System und lade am besten direkt mal die passenden Downloads rund um diesen Kanal runter. Für mehr Infos klick einfach hier. Geh ansonsten auf www.kundenwachstum.de. Dort findest du die ganzen Downloads, dort findest du Podcasts, dort findest du weitere Videos, Erfahrungsberichte, Best-Practice-Beispiele und vieles, vieles mehr. Und zu guter Letzt der Tipp, abonnier am besten auch gleich diesen Kanal, damit du kein weiteres wichtiges Video verpasst. In diesem Sinne, dein Christian Seidwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de